Du investierst eine, eine gewisse Summe in eine Aktie. Investieren. Also das heißt, 2'000 Franken du, also empfiehlst du mehr in eine Aktie zu investieren? Genau. Also ich rede von einem Unternehmen. Von einem du kriegst aber mehrere Aktien über. Also die meisten Aktien sind unter 2'000 Franken. Das heisst, du kannst eine oder mehrere Aktien kaufen. Du rechnest dann auf, wie viele Aktien das okay. sind. Und dann ein wichtiger Punkt, du kaufst immer bestens. Man kann ein bisschen ein Preislimit geben, aber das ist nur Arbeit. Du kaufst sie einfach bestens. Wenn du eine Aktie 30 Jahre lang halt ist und sie hat dich am Anfang beschissen um ein paar Räppchen ist das völlig egal. Okay. Du hast einfach keine Arbeit. Du kannst sagen, ich kaufe das bestens, so viele Aktien, dann sind die 2'000 Franken angelegt, spätestens noch einen Tag. Und nachher empfehlst du immer wieder zurückzukommen auf die Aktie und weitere Aktien zu kaufen von diesem einen Unternehmer? Oder kann ich im nächsten Quartal sagen, ich nehme ein anderes, anderes Unternehmen, komplett andere? Ein? Ich würde auf jeden Fall immer wieder eine andere Aktie wählen, bis jede Aktie nur noch 5% von dem Portfolio ist. Okay. Und wenn sie weniger ist als 5% vom Portfolio, kannst du dir wieder überlegen, nochmal in die gleiche Aktie Zusätzlich. zusätzliche Aktien zu kaufen. Mhm. Aber das solltest du solltest das Ziel haben, am Anfang auf 20 Aktien zu kommen. 20 große Aktien. Okay. Das ist eine wichtige Frage. Die am Anfang, wenn ich jetzt die in eine Firma investieren, dann investiere ich 2000 Franken in diese eine Firma. Genau, ja. Habe ich dann nicht genau das Risiko, dass ich eben nicht diversifiziert bin und insofern noch viel verlieren kann? Das ist richtig für die 2000 Franken. Du darfst sie aber nicht vergleichen mit den 2000 Franken. Das muss eine Bank machen. Wenn du ihr Geld ist, dann müssen sie wirklich alles anlegen sondern du solltest es vergleichen mit dem Betrag, den du in den nächsten 5, 10 Jahren anlegst. Mhm. Also wenn du dich entschieden hast, jedes Jahr 5.000 Franken anzulegen, oder, dann ist das Commitment mal über die nächsten 5 Jahre 8 mal 5, oder? 40.000 Franken anzulegen. Mhm. Und dann sind 2.000 Franken von 40.000 Franken eben nur noch 5 Prozent. Und dann, wenn das natürlich hast du dann auf dieser Aktie vielleicht 20 Prozent verloren, oder 30, oder einmal 80. Kann es auch mal geben, oder, wenn du wirklich Pech hast. Aber wenn du so 40'000 Franken rechnest auf dein ganze Sparvolumen, dann nachher hast du nur wenig von dem ganzen Sparvolumen verloren. Mhm. Und weil das ja eine Lernphase ist für dich, oder? du musst ja nicht sofort das Geld brauchen, du brauchst ja nicht sofort. Oder? Du bist halt am Anfang, ein weniger diversifiziert, wie ich sagen muss, der grösste Diversifikationseffekt kommt am Anfang, wenn du von einer auf zwei Aktien gehst und wenn du auf drei Aktien gehst, ist er viel kleiner und, und ab fünf, sechs Aktien ist er wirklich klein und ab 20 Aktien ist er unerkennbar. Also dann, dann hast du immer noch einen Vorteil mit mehr Diversifikation, aber wahrscheinlich ist eigentlich nicht mehr erkennbar.